Ich möchte euch nicht nach Hause gehen lassen, ohne jetzt auch aufzugreifen, wie das dann weiterging. Ähm, die Geschichte ist ja noch nicht zu Ende, aber gerade diese Geschichte mit Compact Verlag hat natürlich im Netz für einige Reaktionen gesorgt. Und da gab es also so ein paar meiner üblichen Verdächtigen. Einen möchte ich euch vorstellen, das ist der Manu und der hat gleich mal, ähm, wie soll man sagen, sein Unverständnis im Netz zum Ausdruck gebracht. Schaut euch das mal an. Und wie wir alle wissen, hatte ja der Herr Gutjahr mittlerweile versucht, das blende ich jetzt auch ein, das werden einige mitbekommen haben, die Domain vom Kompaktmagazin einfach zu finden. Was ich schon ein starkes Stück finde. Das zeigen wir mal her für alle. Hier. Also, diese, das ist die Kompaktseite, die kennt ihr ja, ja. Und jetzt gibt es hier einen Tweet vom Richard Gutjahr, den zeige ich euch auch. Hier, Richard Gutierrez offizieller Tweet, da gibt er, ich habe dann mal die Domain vom Kompakt online.de gepfändet, da mit dem Bezirksgericht, Amtsgericht Potsdam-Siegel und dann die Kommentare von all diesen linksversifften Arschgeigen, entschuldigen diese Ausdrucksweise, aber ich kann sie beschreiben, ja, ähm, Verneigung, sehr geil, äh, was wissen, wir die Domain haben, ich würde sie auf die Internetseite pro Asyl oder Seawatch umleiten, ja, es ist sagenhaft, was der da für eine Fan-Crowd hat. Ja, da, Daumen hoch. Ich meine, es darf jeder seine Meinung haben, aber diese Frechheit, die der Herr Gut ja besitzt, ist ja, ich meine, das ist ja nur eine Agenda, das kann mir keiner erzählen dass das jetzt einfach zuerst gegen Wisniewski äh, jetzt in den Krieg zieht und jetzt gegen Jürgen Elsäss. Also ich glaube, der wird da definitiv, ist meine Spekulation, man muss also auch vorsichtig sein in seiner Ausdrucksweise, aber ich spekuliere, dass der Mann mittlerweile bezahlt wird, um da ein bisschen aufzuräumen im äh, nicht linksversifften Milieu. Und dieses... Dieses Video, diese Kleinode an an, an, an, an, die Menschheit ging tatsächlich eineinhalb Stunden so weiter. Und ich konnte meinen, ich konnte meinen Ohren kaum trauen, als plötzlich sein Kumpel mit einstimmte. Und jetzt haltet euch fest, das gleiche Video. Aber jetzt auf einmal haben sie einen neuen Feind. Und ratet mal, wer das ist. Das seid ihr. Kennt ihr? Kendra? Republika, da denkt man, das ist eine Messe, da geht es in Berlin um, um verschiedene Medien und hippe Geschichten und was es alles gibt im Internet. Und in Wirklichkeit ist das alles von vorne bis hinten staatlich gelenkte Propaganda. Wobei bei Republika war mir klar, dass das also eher so eine Systemveranstaltung ist für Systemlinge, von Systemling Und Aber das muss man halt wissen, das steht nirgendwo drauf, wenn man sich ein Ticket kauft.